Lieber Frank, ich möchte Sie gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass der Internetgeld für Eltern Ihnen unzählige Apps vorstellt und Sie bei der Entscheidung unterstützen möchte, ob diese für Ihre Töchter geeignet sind oder nicht. Es kommen immer wieder neue Beschreibungen hinzu, es lohnt sich also regelmäßig auf der Website vorbeizuschauen. Wenn sich Ihre Töchter für konkrete Apps und Spiele oder bestimmte Videoinhalte interessieren, zeigen Sie Interesse und finden Sie heraus, woher der Wunsch kommt. Warum soll es jetzt auf einmal genau diese App sein? Es lohnt sich, diese Inhalte gemeinsam anzuschauen und sich auch mal von den eigenen Kindern erklären und zeigen zu lassen. Damit Sie eine Entscheidung treffen können, sollten Sie zunächst grundsätzliche Fragen klären. Gibt es ein Alterskennzeichen oder eine Empfehlung des Anbieters? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass Ihre Töchter mit Fremden in Kontakt treten können, ihre eigenen Daten preisgeben oder vielleicht aus versehen etwas kaufen? Sind die Inhalte und Themen verständlich aufbereitet und überfordern Ihre Töchter nicht? All diese Punkte können Ihnen bei der Entscheidung helfen und auch helfen dabei zu entscheiden, können meine Töchter dies alleine nutzen oder sollte ich vielleicht lieber dabei sein? Es sollten hierbei gemeinsam Regeln besprochen werden ist die App oder das Spiel für mein Alter geeignet, wie sollte die Nutzung erfolgen, aber auch, was passiert, wenn mal was schiefgegangen ist, wenn ein negatives Ergebnis erfolgt ist. Es lohnt sich zum Beispiel, gemeinsam zu üben, wie Inhalte gemeldet werden können oder auch andere Nutzer blockiert werden können. Damit signalisieren sie auch, es gibt nicht gleich Ärger, wenn mal etwas schiefgegangen ist und ihre Töchter werden dann umso weniger dieses vor ihnen verheimlichen.